Wenn wir von einem Bewusstsein, oder sagen wir, um die Mehrdeutigkeit dieses Wortes zu vermeiden, lieber von einem Gegebensein sprechen, ist dann nicht jedes Mal ein Ich schon vorausgesetzt, dem etwas gegeben ist. Wird nicht der Begriff des Gegebenseins sinnlos ohne dieses Ich? Kann die Behauptung, ein Gegenstand ist gegeben nicht direkt durch die andere ersetzt werden, er ist auf ein Ich bezogen. Hier äh, findet sich eine klare Entscheidung pro Subjektivismus und gegen ähm, logische Allgemeingültigkeit. Bei von Aster ist äh, ohne Zweifel ein Sprachbewusstsein vorhanden, äh, da er... Äh, zum Beispiel um die Mehrdeutigkeit des Wortes Bewusstsein weiß, weiß er auch um die Mehrdeutigkeit des Wortes äh, Vorstellung, des Wortes Anschauung, des Wortes Empfindung, des Wortes Wahrnehmung. All diese Begriffe, die stehen alle auf der Kippe mit äh, dem... Subjekt als entscheidenden Akteur in der ganzen Angelegenheit. Und äh, demgegenüber ist dieses Gegebensein eine pure Selbstverständlichkeit, denn äh, man muss nicht gerade ein Einstein sein, um sich zu fragen: Ja, gegeben wen oder wofür oder zu was? Und. Äh, äh, es ist, äh, ja, äh, von dem abgesehen, äh, das ist äh, dann wieder das, was uns Christen erbittert, dass jemand wie von Asta durchaus der Analyse mächtig dann trotzdem im objektivistischen Lager verbleibt, weil sich für ihn auch die Allgemeingültigkeit auf logischem Weg ergibt. Es ist zwar ein Ich mit daran beteiligt, aber dieses Ich wird wie in der letzten Folge besprochen als ein Heil der Allgemeinheit angesehen, also direkt verrechenbar mit anderen Allgemeinheiten und damit auch mit Objektivitäten der Erkenntnis. Aber wenn man das eben nicht macht, dieses Ich als allgemeingültiges, als Gemeinplatz sozusagen zu verstehen, als ein Ich, das bei allen anderen äh, gleichermaßen in derselben, derselben Art und Weise und in denselben Relationen äh, das ganze Paket mit äh, Bewusstsein da vorhanden ist und vorausgesetzt wird, das ist natürlich äh, eine ganz andere Sache und äh, selbstverständlich inakzeptabel, aber es passiert und wurde... Äh, an den Universitäten auch unwidersprochen hingenommen. Wer würde es auch wagen, die, die Grundpfeiler der, des westlichen Rationalismus äh, da in Frage zu stellen? Es ist äh, immer viel zu leicht als äh, Unmöglichkeit, wird es empfunden, dass, es, äh, dass keine Realität existiert, das empfindet man als äh, Absurdität. Und gar nicht der Mühe wert, äh, da äh, tiefergehende Überlegungen anzustellen und sich mit den erkenntnistheoretischen Problemen, die einige äh, Denker, sage ich mal, in der Vergangenheit, 18., 17., 16., durch die Jahrhunderte, geht die Geschichte derjenigen, die etwas kritischer als die meisten gedacht haben, aber auch genauso schnell wieder in der Versenkung verschwunden sind. Und dagegen gilt es, die Fahne der logischen Widerspruchsfreiheit und Folgerichtigkeit aufrecht zu halten und jeden Schwachsinn, der mit bloßen Behauptungen daherkommt, die Entlastung zu verweigern, würde man in... in, in, in Reinstingen sagen, wenn ein Kassier oder Vorstand dann äh, zur Wiederwahl steht, dann muss der Alte erst entlastet werden. Aber diese Leute werden nicht davon entlastet, keine Rechenschaft gegeben äh, zu haben äh, über das, was äh, von ihnen da so wortreich und mit dem Brustton der vollsten Überzeugung da an Schwachsinn abgeliefert wird.